Ich bin hier in der Listenansicht und möchte jetzt neue Noten hinzufügen und dementsprechend gehe ich auf Eintrag hinzufügen. Hier vergebe ich zunächst einen Titel und hier kann ich dann die Notation eintragen. Man sieht schon, ich habe hier den Editor ausgeschaltet, weil dann einfach die Vorschau am besten ist. Geht auch mit dem Atto zum Beispiel, das ähm, zeige ich dann gleich. Und ich kann jetzt hier im Prinzip gleich loslegen, das heißt hier Noten eingeben und hier unten wird dann das Ganze angezeigt und ich kann es hier auch abspielen. Wenn mir das Ganze dann gefällt, kann ich das hier auch speichern und dann habe ich hier also einmal den Titel, kann es hier abspielen und ja, wird mir auch angezeigt, dass hier keine Fehler vorhanden sind. Ich kann mir hier die Notation angucken und ich habe hier das äh, Notenblatt kann natürlich auch hier wieder bearbeiten und jetzt suche ich mal eine vollständige Notation. Ich habe hier schon eine rausgesucht. Die kopiere ich einfach, gehe dann zurück, füge sie hier ein und ja, wird mir hier unten sofort angezeigt. Kann auf Speichern und Anzeigen gehen und dann habe ich das Notenblatt hier drin. Ich schalte mein Profil mal den. Atto ein. Ich mache meinen neuen Test, also neuer Eintrag. Und wie man sieht, hier habe ich jetzt mein Atto und was ich jetzt nicht machen darf, ist hier äh, loszuschreiben. Wie man sieht, kriege ich hier schon die Meldungen, da passt was nicht. Klar, wenn ich mal hier in den HTML-Modus schaue, der Editor fügt hier oder beginnt hier mit der Formatierung in HTML und das kann ich natürlich hier nicht gebrauchen. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn ich hier im HTML-Modus schreibe, das wäre dann auch korrekt und das könnte dann auch abgespeichert werden, allerdings kriege ich dann hier keine Vorschau. Sondern die kriege ich erst, wenn ich wieder den HTML-Modus beende und dann hier einmal was eintippe oder auch wieder lösche. Und dann kriege ich hier unten die Aktualisierung. Das heißt, wenn ich hier was reinkopieren möchte oder was erstellen möchte, ich kopiere mal ein anderes Lied hier raus folgende Vorgehensweise, ich schalte in den HTML-Modus, füge dann die Notation ein und wenn ich jetzt möchte, dass hier die Vorschau angezeigt bekommt, dann mache ich irgendwo vielleicht ein Leerzeichen, lösche das gleich wieder raus und dann kriege ich hier auch die Aktualisierung und kann das Ganze dann speichern. So, dann schauen wir uns an, ob das auch funktioniert. Das hört sich doch gut an.